In eines Löwenhaut verbarg ein Esel sich, ging auf den Mühlenhof, und wer ihn sah, entwich und sagt es in dem Dorf umher, dass auf dem Hof eine Löwe wär. Ein Löw, eine Löwe, ja, man sieht ihn, erschrickt, entflieht, soweit man kann, Bald aber, bald erblickt des Müllers großer Hund ein Zipfelchen vom Ohr. Held ruft der großer Held aus deiner Haut hervor, springt mutig auf ihn zu, tränkt den Betrug ihm ein, der Esel schreit und will keine Löwe wieder sein.